Hallo, heute geht es mal darum, wie heißt das Ding hier eigentlich richtig? Ja, findet man im Internet momentan unter der Bezeichnung Jewel Thief, Thief, so rum. Und äh, wenn man danach dann ein bisschen googelt, sagt einem Wikipedia, dass 1990, ähm, dass ein Typ unter dem Namen eben veröffentlicht hat, äh, in Anlehnung an Jewel Thief, na, also der Juwelendieb, und äh, dann Jewel, aber nicht äh, wie Juwel geschrieben auf Englisch, sondern wie Jewel halt, ne, wie die Energieeinheit und deshalb ähm, eigentlich ein Energiedieb sozusagen. Ne? Ja, ältere Elektronik-Freaks, ne, die da schon ein bisschen länger an der Materie drin sind, die erkennen dann in solchen Dingern äh, sofort den Transduktor, ne, das ist das deutsche Wort dafür, im Englischen wohl äh, Magnetic Amplifier genannt. Hm. Tja, und das ist schon hm, ganz schön interessant, wenn man sich da ein bisschen über Geschichte. Eieiei, <lacht> es ist raus. Ähm, über Geschichte da hm, ein bisschen dazu versucht, äh, im heutigen Internet da Quellen dafür zusammenzusuchen. Ne? Ja, als allererstes hm, sollte man natürlich, oder so mache ich jedenfalls, versuche ich äh, immer rauszubekommen. Was die Worte denn eigentlich immer heißen. Und da haben wir hier ne, Trans, Duck und Tor. Und bei Tor ist klar, Tor ist eine Tür. Hm. Was soll das anders sein? Aber äh, bei Trans oder Trans und Duck, äh, ja, was ist das? Ne? Ja. Na, können wir mal auf die Suche gehen. Wikipedia dazu sagt, ein Transduktor bzw. Magnetverstärker ist ein elektronisches Bauteil zur Steuerung Wechselströmen, also eine zur Steuerung von Wechselströmen durch kleine Gleichströme. Ja. Also sozusagen ein ähm, Regeldingens, wenn ich es mal so als komplett laie, blüde ja, so ausdrücken darf. Na gut, okay. Mhm. Und ja, in Haufen. Elektrotechnisches Getexte. Gut. Ähm, was gibt's noch? Ah ja, Transduktor es auch noch in der Informatik. Das ist ein spezieller endlicher Automat, steht hier. Okay. Hilft mir jetzt so auch nichts weiter. Na gut, gehen wir mal Transduktor und Wortherkunft ein. Ne? woher kommt transduktor wortherkunft von www.wissen.de ja, so eine domain hat er schon ja was dahinter stecken ah ja hier magnetischer verstärker aus äh, trans steht hier über hinüber aus lateinisch und, und lateinisch duktor was hier mit führer äh, übersetzt wurde und äh, zu lateinisch ducere äh, führen. Okay, na gut. Ja, na ja gut. Schön. Das ist also die wortwörtliche Übersetzung. Magnetischer Verstärker, was ich da zusammensetzt aus lateinisch trans, was hinüber heißt und lateinisch ductor, also ein hinüberführer, ist gleich hier ein magnetischer Verstärker ist gleich ein Transduktor voll die Kausalitätskette ne? Mhm. schöne Sache ja gut okay, Wortherkunft, was können wir denn mal noch, na gut das muss ja nicht das muss ja nicht allerletzte aller Tage Abend sein ne? jetzt geht's erst los hm. ähm, Wortherkunft durch, ja, dadurch ich mit dem Herrn Landmann schon mal etwas reden durfte, ähm, bin ich seitdem etwas hinterher, die Wortherkunft dann immer im Althochdeutschen nochmal zu suchen. Also gehen wir erstmal Transduktor Wortherkunft Althochdeutsch ein. Altsächsisch sächsisch hat er mir auch mitgeraten, aber na, da gibt es halt noch nicht so die Wörterbücher dafür. Ne? Äh, also transduktor Althochdeutsch findet er hier gar nichts. Nein. Ne. Nichts. Na gut, dann nehmen wir es halt mal auseinander. Nehmen wir mal, nehmen wir mal irgendein althochdeutsches Wörterbuch. Ne? Und suchen halt mal, was da drin Trans heißt und Duck heißt und Tor heißt. Ne? Althochdeutsch Wörterbuch. Wörterbuch. Althochdeutsches Wörterbuch, als erstes sagt mir Google hier von KöblerGerhard.de. Das nehmen wir doch gleich mal und suchen bei ne, Trans das erste. Mal gucken, was bei Trans steht. Tran, mit so einem Kringel oben drüber, wird hier übersetzt mit Neuhochdeutsch Throne. Aha, Lateinisch Fokus. Auwei. Okay. Ja, ziemlich viele Quellenangaben. Aber mit Drohne wird hier übersetzt. Aha. Tran, Drohne. Okay. Trahanen. Neuhochdurch Tränen, Weinen, Tränen vergießen. Okay, Tränen ist es nicht. Und Tran mit so einem Klingel, Klingel oben drüber soll damals schon Drohne gegießen haben. Aha, Interessant. Aber das ist ja nicht das einzige Althochdeutsche Wörterbuch was es so gibt. Nehmen wir mal das Althochdeutsche Wörterbuch Portal. Mal gucken was... Ach du meine Güte. Ja das war ja die Seite wo ich mich nicht zurechtgefunden habe. Gut, okay. Ähm... Na ja, gut, dann ist es jetzt schon soweit. Ne? Äh, Im Zuge der Diskussion mit Herrn Leitmann damals über die Wörterbücher, welche man sich als Leier als erstes mal besorgen sollte, ist dann irgendwie, ich bin mir ganz so sicher, ob das wirklich das ist, was er mir empfohlen hat, ja, ist zwischen Allown-Batterien und Arbeitsamt PDF mein althochdeutsches Wörterbuch. Tja, und da gucken wir mal, was Tran heißt. Tran, Tran steht dann hier für Aha. Aha. Okay. Schön zu wissen. Dann gehen wir weiter bei Duck. Bei Duk? Hm. Bei Duk gibt's gar nichts. Hm. Duktor. Bei doktor findet man auch so überhaupt nichts. Aber klingt so ähnlich wie Doktor. Was heißt eigentlich Doktor? Doc. Doc. Docker. Docker ist dasselbe wie Tokka. Okay, da müssen wir halt nach Tokka gucken. Tokka? Eine Puppe für Kinder. Und. Aha. Und im dänischen Duck. da mhm. ja, und Tor wissen wir ja am Ende, ne? Tor, die Tür, das Tor. Ja, eigentlich fehlt es in dem ganzen in unserem ganzen Wort Transduktur nur noch das S, ne? Dann könnte man das mit althochdeutschen einzelnen Wörtern ganz gut umschreiben könnte sein meine Interpretation momentan aufgrund dieses Wörterbuches ja und das sind von Doktor das könnt ihr euch ja mal durch den Kopf gehen lassen bis später Ach, und wie es dann immer so ist, kurz nachdem es fertig ist mit Konvertieren, ewig lang gewartet worden ist, fällt es einem dann wirklich wie Schuppen von den Augen, ne, wenn man sich selbst dann nochmal reflektierend anguckt. Hey, da haben wir es doch ja eigentlich schon. Ne? Tran, Stuck, Tor. Ja? Das Strom, Stück Tor. Oder? Mhm.